Hallo. Amerika ist wunderbar. Ich war dabei, als wir als erste Kosten WLAN angeboten haben. Oder als wie die Flatrate für Telefon und Internet. Aber die neueste Innovation von 1&1, in die sehen Sie hier. Und Internet. Ab sofort werden sich mein Team und ich persönlich um Ihre Fragen kümmern. Und wenn bei Ihnen irgendetwas nicht richtig läuft,